hallo! Herzlich willkommen in der Bücherecke hier im Kreativ Valley. Ja, Hey! Schön, Ey. dass du wieder eingeschaltet. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Was denn? Ey. Was ist denn los? Du hast mir was versprochen. Was denn? Heute? Was ist denn? Du wolltest meine Bücher vorstellen. Deine Bücher? Welche? Ja. Von Shaun Holmes. Sharon Holmes? Hab ich doch erzählt. Wann? Letztens. Aha, okay. Na, dann machen wir das. Hast sie dabei? Ja. Okay, gibt's der Regie, ja? Okay. Gut. Tschüss. Tschüss. Okay, na, macht ja nichts, dann stellen wir die heute vor. Die sind auch toll. Und zwar... Kennt ihr Sherlock Holmes? Ja, genau. Den großen Detektiv mit Dr. Watson und so. Und da gibt es auch eine kleine Buchreihe für Kinder. Die dreht sich aber nicht um Sherlock Holmes, sondern um Maria? Sharon. Sharon Holmes, genau. So, Regie, gib mir mal das erste Buch hoch. Moment, doch nicht vor meiner Nase, hallo, hier bin ich, hier bin ich, hier, Uhu. hier bin ich, also das ist das erste Buch, jetzt kannst du es wieder wegnehmen, danke, es heißt Sharon Holmes, die gestrandete Zeitmaschine, darum geht es nämlich, dass in der heutigen Zeit, ja, der Vater von John H. Watson Jr. verschwindet, spurlos. Und plötzlich taucht ein Mädchen auf, das behauptet, Sharon Holmes zu heißen, aus dem Jahr 1891 zu kommen. Natürlich glauben John und sein Freund Daniel, die Hauptakteure in diesem Buch, äh, gar nicht daran. Ne? Die denken, die hatten eine Macke. Aber Sharon Holmes weiß über Dinge Bescheid, die sie eigentlich nicht wissen dürfte. In dem ersten Fall der zeitreise Versch müssen sie den verschwundenen Sherlock Holmes und seinen Gegenspieler aufspüren. Gleichzeitig müssen Sharon und ihre Begleiter sich in einer Welt voller Autobahnen und schnell zurechtfinden. Daniel und Watson Jr. dagegen in einer Welt ohne Elektrizität, Telefon und Internet. Was? Ah, genau, Maria. Eine Welt ohne Internet. Schrecklich. Ja, Oh je, wäre ja gar nichts für mich. Eine aufregende, äh, eine aufregende Jagd im historischen London beginnt. Witzige Kriminalfälle in der Welt von Sherlock Holmes. Ja, das Ganze ist im Schneider Buchverlag erschienen. Schon ein paar Jahre alt, also ihr kriegt es wahrscheinlich eher gebraucht. Aber es lohnt sich. Zwei Teile gibt es davon. Zeigst du mir noch einen zweiten Regie. Moment. Hier ist der zweite. Nicht von meiner Nase. Hallo, hier bin ich. Das ist der zweite Teil. Ja. So. Sharon Holmes und der entführte Pharao. Ja. Gut. Das war mein heutiger Buchtipp von mir, Maria und von unserem süßen Igel. Hey, hey. Dankeschön dafür. Danke fürs Einschalten. Und wir lesen uns. Bis dann. Tschüss. Ich habe ein Echo. Tschüss. tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das klappt. Toll. Abschalten.